Ab ihn! Oh. Da direkt, schießt, schießt! Schieß, Schieß. Letzter Leben der Schieß! Du, oh. kannst also Gegner übrig! Sieht in zwei Sekunden noch? Ne? Ja! Schieß. Oh nein, jetzt ist hätte ich den Spike gehabt, hätte ich da nicht die gehabt! Und jetzt! Ausgelöst. das ist schon... Ich selber reicht's ein bisschen? Jetzt ein Fakt. Okay. Nice. Ich jetzt nice, weg. Nicht oh, ich you know ich mit ja, aber okay. du kannst trotzdem okay. Strikes bekommen. Übrig. Straight Straight oh, hinten. Hallo, der. Yeah. Hi. Ja, der eine Typ in der dieser Armee mit dieser ist Controller. Ich Ah, oh, von beiden Seiten, Alter, die stehen da richtig also tja. Auf die goldene was? Waffe. Niemand ist ah, trusting. Bring mir die durch. Uh, oh, du schaffst sowas. Okay, okay. aus dem Weg! Blockiere die Sicht! die Sicht Nächster, Jetzt die Ein Gegner übrig Makellos <lacht> übrig. Gegner gesichtet. Okay, okay, Gegner gesehen. Alleu, ja. ah, ah, stand da. Ich habe einen Gegner übrig. Bäume ah, dich nicht gegen uns auf. <lacht> Gut gemacht, ich bin ich bin DJ ja, Ich bin DJ Ja. Sie, Sie haben ein Draht gefunden. Hast so, du da gerade eine, eine Cam Kampen als Trapping geworfen? Kann sein. Vorsichtig. Nein. nein. <lacht> oh, nein ja, auf keinen <lacht> Ich weiß es nicht. <lacht> mit 17 Komm, um. in die Uni meinetwegen. Okay, das kriegen wir vielleicht noch mit mehr, sehr viel gemuggelt hin. gegen mit 16. Dem Meine Welt ist bereit. Niemals <lacht> <aufgeben. Alter>. <lacht> <lacht> nice. Ohohohoho oh, oh, oh. Meine Kamera keine like this, Ein Gegner ouch. übrig. Super, oh, Eis geschaltet. Light light. Do see Do that, man? Ja, no, yeah, das <laughs> Ja, die genau. Wow. Ja, übrig. Ich, mich hier, mich hier, bitte? ich bin nicht heiler. Ah, ja. ah, doch, ich bin heiler. Geben. Nee, doch nicht. Hm. Oh! Komm schon Nein! Sie oh, oh, ich dachte, wir würden noch nichts enden. Och! Trash. Ja, korrekt, Mann. Auch wenn du das nicht zu so dir gemeint hast. Ich realisiere gerade, wie dumm ich war. <lacht> äh, C und Mitte. Wahrscheinlich, zäh. Gegner entdeckt. Oh, wie viele Ründchen noch? Oh ja, ja. Ich soll ernst machen? Alles klar. Angreifer gewesen. Hä? Hä? Bei äh. dem Gleichstand aufzugeben, Alter. Boah, wo man noch so viel machen kann. Ein Gegner übrig. Q und E vier Punkte, nach. Beide waren Aufgabe. Mhm. Ja, natürlich dafür. Was sind das denn für Gegner, ohne Witz? Letzter oh. Leben Lebender. das. Oh, oh, oh, oh. <lacht> oh. Wie frech, Alter! Was hat das denn? Einer ist da, Jett. Hey, ah, ja jetzt hat es funktioniert, okay. Ja, die Bleib du mal auf B erstmal und ich gehe rüber auf A. Alles klar. Auf A, auf A, komm her. Ah, okay. Spike platziert. Nein, doch B ist auch noch einer. Scheiße, Alter. Das war gut gemacht von denen. Ein Ach, Gegner übrig. Der andere ist auf B, das heißt, der brauche Schnell, zieh durch, zieh durch. Knall. Ja. Ach, aber. Egal. Egal. Die Spike platziert. Wir werden in Kürze abgemeldet bin abgemeldet. Freut mich für dich. Sie werden jetzt angemeldet. Nee, noch nicht. Ich weiß ich wann das... Ach. Kein Gift mehr. Brrrr, der hat dich aber nicht gesehen. <lacht> was, war, was war denn das gerade für eine ekelhafte Lache? Schön hoffe. Was war denn das gerade für eine ekelhafte Lache von dir? <lacht> Entschuldigung, ich lach nie wieder. Alles ja, äh, danke. Ja. Und was hat eigentlich Phoenix gemacht? Also, ernsthaft jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ihr Ja, läuft Matchpunkt. Lass, <lacht> ja. Auf... Lass auf B gehen. Mauer errichtet. Hu dich aus. Gegner gesichtet. Okay, ich hab beiden nochmal 50 gespielt. Ein Gegner über. Ungefähr? Wir sind hier fertig. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> gewinnen. Wie oft gewinnen die auf 0? Lass sie kommen, Drongi. Lass sie kommen. Oder nicht. Meine Ult ist bereit. Kopfschuss. Ach, ah, scheiße. Gegner gesichtet. Gegner gesichtet. Digga, ich dachte ihr... Hä, es steht hier da nicht alle? Ah. Könnt ihr mich callen, dass ihr in die Ecke kommt? Nein! Der ich war so eingeengt. Stelle, Alter. Ich war so eingeengt. Hello, my friends. Hello, Hello can, can, I can I fuck you? Fuck you? <lacht> Where are you from? Uh, uh Yes, Digga, yes. I don't like this. I don't want that you fuck me. I think you're from Russia. Why, why, not? why, not? why not? No, no, why I'm not, why not why from, I'm from Russia, Russia but Russia. I'm from Europe. Europe. Take some guesses. That's a good good. That's it. Australia. No, the, oh, the center, center of Europe. Is it a neighbor from Germany? It's. Yahoo! Is it clo it's <laughs> close? It's Close. Not a neighbor, not a neighbor but neighbor, it's close. But... America. <laughs> <laughs> Close, close, close, Afrika. Afrika. <lacht> <Lieber> alter Mann. <lacht> oh, Alter 4, bitte. Ich muss meine Finger zurückhalten. Ohne Witz. Ich drück gleich alter vier. sorry, aber. Sorry, but not sorry, wie es ja würde. Yes, sir. <lacht> aus als Good wäre Job gewesen. Drop Bombe, Drop Bombe, Drop Bombe. Ich place einfach und dann machst du gleich, okay? Unser Streikträger wurde getötet. Hey! Come on! Aus dem, aus dem Weg! So peinlich! Neun, neun, neun, oh. voll das war schon wieder das Kanteste! Ein Gegner übrig! Drei. Das kann Den aber gern! Genau Das Video ist hier zu Ende, allerdings habe ich nochmal für die Leute, die es interessiert, ein paar Infos, warum ich äh, so lange keine Videos gemacht habe und was in den nächsten Wochen hoffentlich folgen wird. Erstmal, warum ich so lange nichts mehr hochgeladen habe. Viele von euch, hoffentlich zumindest, äh, wissen, dass ich ein totaler Roleplay-Fan bin. Und nun, ich habe Big City Live, den Server, wo ich sonst immer gespielt habe, verlassen, da... Naja, das RP war, wurde immer schlechter. Und damit meine ich wirklich rapide. Ich war ja Medic und das habe ich auch hauptsächlich gespielt. Und die einzigen Einsätze, die man hat und die einzigen Operationen waren Kopfschüsse, wo man nicht mehr behandeln konnte. Oder Leute, die meinten, ey, gib mir mal ein Pflaster. Wenn man sagte, ey, ich darf nicht Pflaster geben, ich muss behandeln. Äh, nee, mir geht's doch voll gut. <lacht> Nee, sowas macht mir keinen Spaß und deswegen habe ich jetzt verlassen, habe jetzt keine Videos mehr gemacht. Allerdings habe ich an dem Tag, wo ich äh, den Server verlassen habe, einen neuen Server entdeckt. Und zwar DayRise Hardcore Roleplay. Problem daran war, der Server ist noch nicht online. Ich habe hoffen, dass er jetzt bald online kommt. Sehr groß offen und sogar. Aber bis dahin... Ja, bis dahin dauert es halt noch ein bisschen. Und meine... Spannung oder mein Hype äh, auf diesen Server waren einfach so groß, dass ich einfach keine Lust hatte, irgendwas anderes zu spielen, geschweige denn aufzunehmen. Und damit habe ich jetzt gerade sogar beantwortet, was ich machen möchte in den nächsten Wochen und warum ich so lange fehlt habe. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und eventuell sehen wir uns dann in den roleplay zeiten nochmal.